über alles nachgedacht Wie konnte es so kommen? Der Kaffee macht uns heut nicht wach Der Sturm erreißt an unserem Dach Und die Vergangenheit verschwommen Ich hab dich tausendmal gefragt Und du hast tausendmal gesagt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 Wir sind noch nicht bereit Wir machen alles so wie immer immer Jeden Fehler mitgemacht Und dabei immer gedacht Jetzt geht's wirklich nicht mehr dümmer, dümmer. Ich hab dich tausendmal gefragt Und du hast tausendmal gesagt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 konnte das nur so passieren.